Was letztendlich die Top-Talente, die wirklich Innovation bewirken, anzieht, ist die kritische Masse selbst. Das heißt, eine Vielfalt von Karriereoptionen, ein inspirierendes Umfeld, die Möglichkeit, wirklich zu Fuß zu kooperieren ähm, äh, das sind so Kernfaktoren und ein guter Freund von mir, äh, Shavia Khanam, das ist der ehemalige Chef des Center for Entrepreneurial Learning in Cambridge, der hat mal das sehr einfach gesagt, Innovation kann man nicht machen, Innovation passiert und an Standorten wie Cambridge passiert sie etwas öfters als anderswo äh, und das fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Also dort, wo physische Nähe zwischen Top-Talenten besteht. Äh, hohe Diversität dieser Talente, Interdisziplinarität, dort ist die Chance, eine herausragende Innovation äh, zu generieren, am höchsten. Innovation kann man nicht verordnen und man sollte auch, das ist zumindest meine Sichtweise, äh, von Seiten der Politik die Technologiefelder auch nicht vordefinieren. Das ist etwas, was sich organisch entwickelt. Was notwendig ist, sind Rahmenbedingungen, die geschaffen werden, die eben genau dazu führen, dass sich diese Cluster Masse bilden, miteinander vernetzen, und äh, dass eben Top-Talente ein herausragendes Arbeitsumfeld vorfinden. Und das braucht sehr viel Geld und das braucht vor allen Dingen eben diese Konzentration, da keine Volkswirtschaft stark genug ist, äh, Hunderte von Clustern zur Weltspitze zu bringen, braucht man eben den politischen Mut, sich auf wenige Spitzenstandorte zu konzentrieren und die dann aber äh, sehr nachhaltig und auch sehr konzentriert zu fördern. Beispiel eben wie der Silicon Valley. Über 50 Prozent der Doktoranden dort und auch äh, über 70 Prozent sogar der Unternehmenseigentümer sind nicht in den USA geboren. Das heißt, sie kommen von auswärts. Und ein Gedankenexperiment, wenn man diese Talente, die in diesen Spitzenstandorten aller Silicon Valley in den USA sitzen, wenn sie die gedanklich mal gleich verteilen über die USA, dann hätten sie eben eine gleichverteilte Mittelmäßigkeit. Also die, die Innovationskraft wäre schlagartig bei Null. Und diese Gleichverteilung der Mittelmäßigkeit ist uns nicht ganz fremd im föderalistischen System in Europa. Und da müssen wir wegkommen davon. Die zweite Dimension ist natürlich die Diversität, was den Hintergrund angeht, eben Akademie oder Industrie. Die Sprachen dort sind sehr unterschiedlich. Und was man in unserer Erfahrung braucht, ist ähm, Innovationsräume an dieser Schnittstelle, äh, die das Vertrauen beider Seiten genießen und die optimale Innovationsbedingungen bieten. Also wir hatten das mit einem Spitzencluster in einem ersten Ansatz auch etabliert bei uns im Cluster, auch sehr erfolgreich. Es gab sehr viele äh, Kooperationen und vor allen Dingen wurde eben in der Folge sehr viel weiteres Kapital angezogen, sehr viel Wertschöpfung generiert, das kann funktionieren, aber es braucht Vertrauen und es braucht einen abgeschlossenen Innovationsraum und Profis, die das moderieren. Und der Nachteil ist natürlich unserer Landschaft in Europa im Allgemeinen, und das gilt eigentlich auch weltweit, dass die Universitäten keinen Anreiz haben, professionellen Technologietransfer zu etablieren. Es gehört einfach nicht zu den Haupteinnahmequellen der Universitäten. Es ist kein Anreiz gesetzt, ins, insbesondere in Deutschland nicht äh, besonders viele privatwirtschaftliche Mittel zu akquirieren. Resultat ist, dass man in die Tech-Transfer-Offices diejenigen reinsetzt, die eigentlich nicht gut genug waren für eine wissenschaftliche Karriere. Und das sind nicht diejenigen, die dann die Innovation katalysieren. Wenn man in die Förderlandschaft guckt, wir hatten in Deutschland die Exzellenzinitiative mit sehr großem Aufwand, wir hatten den Spitzenclusterwettbewerb und eigentlich mit diesem sehr guten Ansatz wurden eine Handvoll richtig herausragender Spitzenstandorte mit World Class Cluster-Potenzial in Deutschland identifiziert. Das Problem ist, dass diese Förderung und diese Richtung jetzt wieder abreißt und die Strukturen alle wieder abgebaut werden, weil es keine nachhaltige Förderung gibt. Und das ist etwas, was, was ich vorhin meinte mit politischem Mut. Man entwickelt so eine Region wie Silicon Valley oder auch kleinere Regionen, die wettbewerbsfähig sind, nicht innerhalb von fünf Jahren. Das braucht 10, 15, 20 Jahre. Und dann braucht man eben, muss man sich Gedanken darüber machen, wie kann sowas tatsächlich Anreize haben, dass sich es entwickelt. Der Ansatz, der im Spitzenclusterwettbewerb gefahren wurde, den ich für sehr gut halte, ist, Profis an Bord zu holen, die als Clustermanager das Ganze orchestrieren. Um, allerdings gibt es keine Folgeinstrumente, die diese Clustermanagements weiter fördern. Wir sind in Heidelberg in einer glücklichen Situation, äh, da wir einen Verein haben, der sich über Mitgliedsbeiträge schon seit über 15 Jahren finanziert, äh, gibt es uns auch nach dem Spitzencluster nahezu in gleicher Stärke noch. Aber ich weiß von anderen Spitzenclustern, die eben gerade durch diesen Impuls entstanden sind, äh, dass die jetzt komplett zusammenklappen wieder. Und das ist vergeudetes Steuergeld meiner Meinung nach. Das ist etwas, was sich alle größeren Firmen auf die, auf die Fahnen schreiben. Und wenn man dann, äh, wie ich das Glück hat, äh, über verschiedene Funktionen auch in die Firmen reinschauen zu können, sieht man sehr schnell, dass es in vielen Fällen eher eine Art PR-Gag ist äh, und nicht wirklich gelebt wird im Unternehmen. Ist traurig, aber ist tatsächlich so. Und an sich ist der Ansatz natürlich sehr wichtig. Dieses Thema Open Innovation, das führt dazu, dass Leute offener miteinander kooperieren und nicht ständig irgendeinen Vertragstext prüfen, ob sie überhaupt miteinander sprechen dürfen. Und das fordert Zugeständnisse, hat aber ein sehr hohes Potenzial. Und wir sehen das insbesondere in dem neuen Innovationszentrum, was ich kürzlich gegründet habe. Biomedics heißt das in Heidelberg, ist 2013 entstanden, mittlerweile mit 30 rund 30 Wissenschaftlern aus aller Welt das funktioniert so, dass wir über die Pharmaindustrie finanziert werden, aber mit Akademia kooperieren. Wir sitzen auf dem Campus der Uni Heidelberg und Pharma gibt uns, also die Industrie gibt uns sehr schwere Forschungsprobleme. Wir schreiben die weltweit an den besten Universitäten und Forschungseinrichtungen aus und laden junge, talentierte Wissenschaftler ein, originelle Projektvorschläge einzureichen. Und dann bekommen wir so in der Regel pro Problem zwischen 500 und 600 Einreichungen. Die werden dann in einem äh, Gremium äh, überprüft. Und die 20 Besten laden wir dann zu einem fünftägigen Bootcamp nach Heidelberg ein. Die kennen sich nicht, die sehen sich zum ersten Mal kommen aus aller Welt, das sind natürlich herausragende junge Geister. Und wir bringen die unter sehr starkem Druck und mit Mentoren innerhalb von fünf Tagen dazu, diese Sammlung an originellen Ideen in gut durchdachte Projektvorschläge umzuarbeiten. Und das Gewinnerteam gewinnt dann ein vierjähriges Fellowship in meinem Innovationszentrum. Also das heißt, wir siedeln die Familien dann um äh, mit vollem Service, Visa, Arbeitsplatz für die Ehepartner, äh, Kindergartenplätze, Wohnungen, komplett. Und die leben und arbeiten dann in meinem Innovationszentrum. Das hat so ein bisschen Open Innovation Charakter, denn die Gruppen werden von unterschiedlichen Pharmafirmen gesponsert und arbeiten an ihren Innovationen. Und Pharma hat Zugriff aber keinen richtigen Einfluss auf die Wissenschaftler, um sie in irgendeiner Weise zu verbiegen. Solche Sandboxes, solche isolierten, behüteten Innovationsräume, wo Vertrauen herrscht und wo man talentierte Wissenschaftler auch mal ein bisschen machen lässt. Das ist, glaube ich, notwendig. Das die einzige Zutat, die gesichert sein muss in diesem optimalen Umfeld, ist, dass man wirklich nur Top-Talente reinlässt und auch nicht zulässt, dass Management von außen, das per Definition natürlich dann in diesem Fach weniger talentiert ist, Einfluss nimmt und Innovationen äh, abtötet in der Form, dass man sagt, haben wir schon gemacht, geht doch gar nicht. Und äh, man muss manchmal Wissenschaftler machen lassen. Und das Erstaunliche ist, wenn man eben Top-Talente mit hoher Diversität in einem Raum zusammenfährt und Druck ausübt, ist ganz erstaunlich, was daraus kommt. Wenn Sie in einem Großunternehmen oder einer großen Universität sind, nein, in der Universität weniger, aber in Großunternehmen ähm, gilt es, Regeln zu befolgen. Also diejenigen sind erfolgreich, die die Regeln achten und die Regeln befolgen. Muss man sich vorstellen, bei einer klinischen Entwicklung eines Arzneimittels sind ganz genau vorgeschriebene Regeln. Wenn da einer anfängt, kreativ zu sein, dann geht das in die Hose. Dort ist es notwendig. Aber in der Innovation ist es umgekehrt. Die sind besonders erfolgreich, die die Regeln brechen. Und diese beiden Kulturen in ein und demselben Großunternehmen in Einklang zu bringen, ist nicht einfach. Und da im Augenblick beißen sich viele große Unternehmen die Zähne dran aus. Ich bin mir nicht mal sicher, ob für frühe ob das die gleichen Human Resources Departments sein sollten, die Vertriebsleiter einstellen und die... Also es ist einfach, der Einstellungsprozess ist ein andere. Wir sehen das ja bei unserem BiomedX Innovation Center. Viele derer, die wir als Talente dann identifiziert haben durch diesen Prozess eines, eines, einer Bewerbung mit einem Projektvorschlag und dann letztendlich eine Auswahl in einem Bootcamp unter Druck, viele dieser Talente, die wir da identifizieren, wären äh, bei normalen HR-Prozessen äh, am Anfang durchs Raster gefallen, weil das nicht diejenigen sind, die immer die besten Noten haben. Die kreativsten sind meistens welche, die zwar die besten Noten hätten haben können, aber ähm, denen das einfach viel zu langweilig war. Und die zu identifizieren, dafür braucht es auch wieder Talente. Talent erkennt Talent. Und das ist so ein bisschen ein Problem in diesen äh, sehr großen Strukturen, in Großunternehmen, auch Universitäten, wie Talente identifiziert werden. Man sollte vielmehr die Leute anlassen, die letztendlich die Innovation dann umsetzen. Und das gibt es mittlerweile auch. Also in einigen Großunternehmen, die ich kenne, äh, macht das HR-Department nur noch das Vorscreening. Und die tatsächliche Auswahl passiert dann tatsächlich durch die, Forschungsabteilungen und das ist viel besser. Das Thema Scheitern ist ein Stigma. Also man, wir sind lustigerweise immer noch, auch in unserer jetzigen Generation Y und, und alles, was danach kommt, in einem Zustand, wo junge Studierende mir sagen, das Höchste in der Welt ist entweder eine unbefristete Professorenstelle oder eine unbefristete Stelle in der Industrie. Und dann das Ganze, den Rest des Lebens quasi an einem Standort zu verbringen, das ist das größte, sichere Arbeitsplatz und so weiter. Sicheren Arbeitsplatz gibt es in großen Unternehmen nicht mehr, gibt es auch an der Uni nicht mehr. Und deshalb ist es wichtig, und diese Kultur kann man dahingehend ändern, indem man einfach ein versuchtes Startup im Lebenslauf, auch wenn es gescheitert ist, als zukünftiger Arbeitgeber höher bewertet als ein Studium der Betriebswirtschaftslehre oder ein Studium in Entrepreneurship. Und da stehe ich auch wirklich dahinter. Die jungen Gründer, die wir bekommen, die es in Büchern gelesen haben, scheitern in der Regel. Diejenigen, die es schon mal gemacht haben, auch wenn es in einer anderen Branche war und auch wenn es gescheitert ist, sind in der Regel erfolgreich. Da ist Learning by Doing sehr wichtig. Und das fehlt bei uns noch so ein bisschen. Die ganzen Bewerbungssysteme der Großunternehmen, auch der Universitäten, Bewerten das im Augenblick noch nicht sonderlich hoch, wenn man ein Startup gemacht hat. Erzählen die Noten und welche Fächer man studiert hat. Und damit findet man aber keine Talente.